Partisanen Auf den Marsch gingen sie an den Feind hey, Auf den Marsch gingen die Partisanen Auf den Marsch gingen sie an den Feind Und beim Abschied noch sagten die Helden, macht euch auf, gute Nachricht gefasst. Auf dem Weg nach Smolensk, sie schon stellten ihnen nun eingeladenen Gast. Hey, auf dem Weg nach Smolensk. Schon stellten jenen uneingeladenen Gast. Sie empfingen den Gast gleich mit Feuer, streckten ihn in den Wald ewig hin für die Leiden bei uns. Tränen so heiß der Gewinn. Hey für die Leiden bei uns ungeheuer. Für die Tränen so heiß der Gewinn. Danach hatten ringsum auf den Ba. Schulken verloren die, Ruhe. Tag und Nacht um den Kopf, Partisanen, setzten Brausend wie Sturm ihnen zu hey! letzten tausend wie Sturm ihnen zu. Dieser Feind wird sein Land nie mehr sehen. In sein Haus